Ich bin der Christian Freisleben. Ich habe hier eingeladen drei wirklich tolle Kollegen, äh, Kolleginnen. Ich darf euch bitten, dass ihr euch zuerst kurz vorstellt. Ja, hallo in die Runde. Heidemarie Ramler. Ich bin, äh, wie der Christian schon angedeutet hat, ähm, ja, äh, sehr lange schon im Bereich des Inverted Classrooms unterwegs, und zwar im Fachgebiet der Diätologie. Also unsere Studierenden äh,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 Und ähm, noch in anderen Fächern, inverted Classroom, auch im Masterlehrgang mit interdisziplinären Fächern. Hallo, ich bin Janja Dörsch. Ich bin erst seit quasi 2021 Schule, Studienjahr 21 an der EFRA in St. Pölten, habe aber sofort mit dem inverted Classroom-Modell angefangen, weil ich einfach die Idee so toll finde. Unterricht in zwei Studiengängen, also Masterlehrgängen. Ja.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 Studierenden entwickeln Forschungsgeist, Entdecker, fragen Sie, Sie möchten gerne etwas ausprobieren. Und Heidi, bitte. Ja, also meine Erfahrungen sind, dass viel mehr diskutiert wird, dass viel mehr gefragt wird, so wie die Jan ja auch schon angedeutet hat, dass es auch mehr To-dos gibt für die Studierenden, aber auch für die, für die Dozenten selber. Man ist ständig aktiv aktiver als in herkömmlichen Lehrveranstaltungen. Wenn du...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 Dann Planung, wann kommt welcher Happen an Informationen und die Methode, mit welchen Tools fühlst du dich sicher? Was macht dir Spaß? Womit hast du gute Erfahrungen? Liebe Janita, bleiben wir gleich bei dir. Eine Vision, wenn du jetzt sagst, ich habe schon viel ausprobiert, schon viel gemacht und eine Sache, wo ich mir denke, das war nur möglich, eine Vision für die Weiterentwicklung für das Inverted Classroom-Modell, das du in, in, in irgendwelchen Lehrveranstaltungen umsetzt. ist.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 Sehr schön. Und Janja, bitte. Ja, ich hätte gerne mehr Austausch unter, also jetzt die Kolleginnen haben eine Studierendenseite beleuchtet, aber ich hätte auch gerne, dass sich Lernende untereinander mehr austauschen können. So also eine Art Werkstätte, Werkstatt, wo sie sich gegenseitig Tipps und Tricks geben können. Bevor wir in die nächste Phase kommen, möchte ich jetzt mal an der Stelle die, die Möglichkeit geben, jeder und jede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 Und was soll da noch dazukommen? Was soll noch intensiver werden? Ja, genau. Danke. Dogotal ist, ist super. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass, dass so, so Sachen wie Student Engagement, Eigenverantwortung sehr, sehr, sehr groß geschrieben sind. Also Dogotal finde ich, find ich super. Das ist eine schöne Wortschöpfung. Und, also, ich sage dir gerne was dazu.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 das jetzt zusammenbringst mit dem Thema strategische Verankerung. Was, was fällt dir da ein? Gibt es da Beispiele bei dir in der Hochschule, wie das gemacht ist? Gibt es da was, wo du wo du sagst, das wäre wichtig, das zu machen? Sammeln wir hier mal kurz, kurz Beiträge in, diesen, in diesem Padlet. Jawohl, Doppelklick macht neuen Beitrag. Du kannst deinen Beitrag verändern und verschieben, die von den anderen nicht.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 Bei uns auf der, auf der Website gibt es umfangreiche Methoden, Materialien, Erfahrungsberichte, natürlich auch bei der gesamten Dokumentation von der Inverted Classroom. Ich bedanke mich an, für, die, für die Jani und für die Heidi, für die Bereitschaft, da sich, dich öffentlich zu machen und, und an alle für die guten Beiträge. Ich wünsche euch eine gute Mittagspause. Alles Liebe. Baba.